Hallo, liebe Grazerinnen und Grazer, herzlich willkommen in der Stadtreinigung. Mein Name ist Sverina Andreas, 48 Jahre alt, seit 2004 dem Betrieb angehörig und mittlerweile Stützpunktleiter der Steirergasse. Mein Name ist Michael Wiederwitz. Begonnen habe ich meine Karriere im Jahr 2002 als Lehrling, Maschinenbautechniker der Holding graz linien Bin jetzt seit knapp drei Jahren in der Leitung der Stadtreinigung. Wir betreuen 533 Hektar öffentliche Fläche, 233 Hektar öffentliche Grünraumflächen. Das sind 200 Parks, davon 74 Spielplätze. Unser Aufgabengebiet erstreckt sich über die Papierkorbettleerung, deren mittlerweile knapp 4000 an der Zahl. Über die Straßenreinigung, die Säuberung der Parks und Grünanlagen, die Reinigung der Sammelstellen, auch, dass wir Schrotträder aus unseren Radabstellplätzen entfernen. Die derzeitige Lage ist so, dass wir aufgrund des erhöhten Reinigungsaufkommens in den Parks und Grünanlagen mittlerweile einen Dreischichtbetrieb eingeführt haben. Ich würde euch bitten, dass auch ihr einen kleinen Beitrag dazu leistet und euren Unrat in den dafür vorgesehenen Papierkörben entsorgt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, erholsamen Sommer. Bleibt gesund, wir sind für euch da!